Hallo! Du hast deine Version von Unicorn 2 nun erfolgreich aktualisiert, indem du ein automatisches oder ein manuelles Update installiert hast. Nun möchte ich dir in diesem Video erklären, was du im Anschluss beachten und überprüfen solltest. Starte zunächst auf deinem Server Unicorn 2 als Administrator. Hierzu führst du einen Rechtsklick auf das Desktop-Item aus und wählst die Option als Administrator ausführen. Gegebenenfalls fragt dich dein Windows nun, ob du zulassen möchtest, dass durch diese App-Änderungen an deinem Gerät vorgenommen werden. Bestätige mit einem Klick auf Ja. Unicorn 2 wird nun gestartet. Dieser Vorgang kann bis zu 30 Sekunden dauern, da im Hintergrund alle Unicorn-2-Dienste beendet werden. In der nun erscheinenden Anmeldemaske trägst du deine Zugangsdaten ein und klickst auf Anmelden. Sollte die neue Unicorn-2-Version mit der von dir verwendeten jtl version inkompatibel sein, erhältst du entsprechende Fehlermeldungen. Installiere dann bitte das passende Update. Die entsprechenden Videos habe ich dir unten in der Infobox verlinkt. Überprüfe die Zugangsdaten zu den Marktplätzen und der JTL-Wawi, um sicherzustellen, dass die Kommunikation zwischen der JTL-Wawi, Unicorn 2 und den Marktplätzen reibungslos funktioniert. Am Beispiel des Marktplatz Real klicke hierzu auf Marktplatzzugang und speichere die Zugangsdaten. Unicorn 2 zeigt dir durch einen grünen Haken dass alles in Ordnung. ist. Darüber hinaus wird in diesem Fall auch der Link zum Angebotsfeed eingeblendet. Nun überprüfst du die Zugangsdaten zur JTL-Wawi und klickst hierzu auf Wawi-Zugang. Wenn dir Unicorn 2 durch den oberen grünen Haken zeigt, dass die Zugangsdaten zum Server korrekt sind, prüfe ebenfalls, ob der Mandant und die Firma richtig gewählt sind. Klicke nun auf Speichern. Wenn ein Update aufgrund einer Größenänderung des Marktplatzes notwendig war, kann es nötig sein, zusätzliche oder neue Zugangsdaten für den Marktplatz zu hinterlegen. Im Anschluss prüfst du nun Einstellungen wie zum Beispiel die Versandart, die allgemeinen Einstellungen, die erweiterten Einstellungen, das Versandklassenmapping sowie die Kategorienzuordnung. Wenn du noch Fragen zu diesem oder einem anderen Thema hast, dann schreibe uns eine E-Mail an support marcos softwarede oder frage uns ganz einfach und bequem über Facebook. Wir freuen uns auf dich!